Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Louis und ich zusammen Minis vs. Giant. In diesem Spiel muss man sich als Zwerg auf einer riesigen Map verstecken, um nicht vom Riesen gefunden und zermalmt zu werden. Wenn der Riese alle Minis zerquetscht hat, hat er gewonnen, aber falls nur ein Mini es schafft bis zum Ende der Runde zu überleben, dann gewinnen die Minis. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Du siehst so traurig aus. Warum sehe ich traurig aus? Ich bin glücklich, ich lächle. Sie auch. Ja, du siehst so zufrieden aus. <lacht> Weil du umarmt wirst. Ja, ich bin immer glücklich. Hallo. Hey, wie hast du das gemacht? Ich habe ein anderes Outfit angezogen. Oh, ich das auch. In Romlox. Warum hast du solches Skins? <lacht> ich habe lange gesucht. Und ich habe es nicht hinbekommen, dass der Kopf groß genug wird für dieses Outfit. <lacht> <lacht> aber ich sehe jetzt so aus. Seh auch gut aus. Ja, aber wann geht's los? Komm, wir gehen einfach die Obby spielen. Ich sterbe die ganze Zeit. Louis, soll ich auf dich warten? Ja. Okay, ich warte auf dich, kleiner Mann. Oha, was soll ich machen? Einfach runtersprengen. Es sieht komisch aus, aber einfach gerade... Siehst du, das Boden. Es geht weiter. Was wollen die hier von mir? Einfach hochklettern. Hallo? Geht nicht. Bist du bist etwa kein Roblox-Mensch. Es geht nicht. Ich wünschte, es gäbe Checkpoints, weil dann würde ich versuchen, hier an der Wand lang zu laufen. Da ist ja so ein kleiner Stripe. Aber ich weiß nicht, ob der Collisions hat. Oh nee. Wann beginnt das Spiel? Es beginnt nicht. Ich weiß noch nicht warum. Win game, please. Okay, ich suche einen anderen Server raus. Oh, es geht los! <lacht> Was? Warum sollte ich Geld ausgeben, um Giant zu werden? Ja, wer will ein Giant werden, hä? <lacht> Aber wann geht's los? Oh, komm schnell, komm schnell. Zwölf Sekunden. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, Mapvote. Oh, du hast es doch rechtzeitig geschafft. Äh, was? Warum bin ich Riese? <lacht> ich will kein Riese sein. Oh Gott, ich, ich habe jetzt auch kein gutes Outfit. Louis, du würdest mir oh nie Gott. etwas tun, ja? Oh Seht da, Leute? Oh Gott, oh Gott. Aber oh, du kannst mich nicht sehen. Soll das hier nicht sein? <lacht> du siehst so schlimm aus. Das ist also? Ich hab ihn doch gefangen! Wie soll <lacht> <wie, wie lacht> ich ihn denn? Nee, du Warum musst ihn töten. Mann. Du kannst Sachen auf sie werfen. Nicht. Ja, Das ist ja voll unfair. Das ist ja hier, können die andauernd hin und her Ich werf's doch auf ihn, es geht nicht! Haha, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> du bist ein Riese. Hey, ich treff die doch! Ich hör sogar oh, den Schlagsound. Ich hör sogar einen Schlagsound. Ja, du musst aber treffen. <lacht> Oh, du, du bist auf jemanden raufgetrampelt Wie fühlt es sich an, ein Riese zu sein? Ich werf's doch auf ihn, ich versteh's nicht Oh Wo <lacht> <lacht> ist das? Ah! Hm, Warst du das? Ja Ach so Man <lacht> konnte nicht dahinter laufen, das Ding war solid Das war Block. Muss man sich bewegen, oder warum laufen ich die? Ich, nee, man muss sich nicht bewegen Aber es gibt irgendwie... Also ich habe keinen Ort gefunden, der nach einem guten Versteck aussah Ich hab gewonnen! Ja! Au! Oh. Äh, uh, oh, ich bin für die Map. Nein, ich bin für die Map. Nein, ich bin für die Map. kein, kein hat mein Outfit gesehen. Jetzt kann ich mich verstecken. Oh, ich kann mich... oh mein Gott, diese... diese Beat Hä? Was ist denn das für ein Versteck? Hey, hier ist es nicht möglich, mich zu finden. Ich bin in einer Kiste drin. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich hier gespawnt bin, oder? Oder meinte, das Ding kann man öffnen. Äh, ich bin gestorben. Der ist auf mich raufge... Was? Okay, ähm, lol. Warum hast du so viele Outfits? <lacht> Keine Ahnung. Aber dieses Spiel macht irgendwas mit meinem Kopf, dass der immer eine fa falsche Größe und so hat. Wahrscheinlich, weil man so nach links und rechts guckt. Wir kommen von der Party, Anton. <lacht> <lacht> mein Homie muss mich tragen. <lacht> <lacht> ich glaube, dein Homie entführt dich und du bist sehr schwer. <lacht> aber sieht das so legit aus? oder? Ja, es läuft. <lacht> ja, du siehst das doch selber, hä? Ja, aber wie sieht das so für Außenstehende? Außenstehende sieht's aus wie ein Trottel. <lacht> Lies, lass, das lass Trottel, mich hier ey. hoch. Doch, du bist ein. Und ich werde die Obby jetzt schaffen. First Try. Eben schon geschafft. Doch, musst du. Nein. Weil es ist nicht auf Aufnahme. Wie viele Wins hast du, Anton, hä? Null. Ah. Ähm, ich hab einen. Ja, vergiss es. Ich, du hast recht, die Obby ist doof. Die spiele ich eh nicht. Die Runde kann jetzt auch ewig laufen: 40 Sekunden, weil der Riese nichts gebacken kriegt. Puh. Bin ich auch so rumgelaufen. Als Ja. Du sahst richtig dumm aus. Aber ich will jetzt einmal ein gutes Versteck haben. Tja, du wirst eh Riese, also selber schon. Ich werde kein Riese. Ich habe 17% Chance. Ich habe 8% Chance. Ich will kein Riese werden, bitte nicht. <lacht> 17%, das ist einfach. Ich nicht. Guck mal, die laufen dir voll hinterher. Die lieben dein Outfit. Die alle so lol. Hallo, mein Outfit ist auch cool. Ja, du bist ein Hopfer Aber ich bin ein Stamm. So, jetzt werde ich mich in plain sight verstecken. Ich bin versteckt. Ich bin unmöglich zu finden. Geh weg von mir. Hey! Nein, geh weg hey, von mir. Hey, Geh weg von mir! Hey! Hey, Kollege, was geht? <lacht> Nein! Na, das ist fresh, Kollege! Bitte geh da weg, bitte! Ich bin verstanden. Hey, Kollege! Hey, Bruder, was willst du da? Komm mal her und chill mal mit uns! Hier. Meinst du, er kann mich so erkennen? Ich frage mal, ob er mit uns chillen will. Oh mein Gott, eine Herzplatte, Alter! <lacht> Macht die dir Schaden, wenn du da rüberläufst? Okay, das sieht auch nicht aus wie eine Herdplatte. Hey, Dude. Hey, Dude. ab? Okay. Oh, er kommt, Mann. Der große Typ. Der große Typ kommt. Hey, Dude. Dude. <lacht> er sieht mich hey, nicht. Bitte sag, dass er mich nicht sieht. Bitte sag, dass er mich nicht sieht. Oh mein Gott, als ob. Oh mein Gott. Ich bin so versteckt. Ich bin unsichtbar. Hey, was ist der, der da? Dude. Dude. Weg. Alter, das hab's noch geschafft. Aber wir haben jetzt noch eine Minute übrig. Und ich glaube, der Typ ist nicht so gut. Ich meine, guck dir an, was der da mit der Dose macht. So, hä? Was geht, Geh weg von mir, bitte. <lacht> bitte. Ah, der Riese kommt mal. Bitte. Bitte. Ah, <lacht> als ob. Hat er mich nicht erkannt? Bitte sag ja, dass er mich nicht erkannt hat. Bitte. Bitte. <lacht> das ist so bedrohlich, aber ich. Bitte. Aber er guckt auf den Boden, oder? Digga, der hat mich schon so oft berührt. Oh, dude. <lacht> Geh da weg, Luis. Geh da weg. Geh, Dude. Du hast so viel Glück. Ey, wir sind die einzigen <lacht> beiden, die übrig sind. Neun Sekunden. Und er muss jetzt erstmal das Ding wieder aufheben. Ja, viel Spaß, Luis. Und wir haben gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Er hat das Spiel verlassen. Er hat gerade gequittet. <lacht> <lacht> Okay. Aber oh, mehr Outfits habe ich leider nicht vorbereitet. Ich kann jetzt noch mal das Outfit ausprobieren. Aber na gut. Ich habe leider auch nicht mehr vorbereitet. <lacht> aber das ist wirklich das beste Versteck, das ich je hatte. Ich werde es nie wieder schaffen, mich so gut zu verstecken. Mein Gott. Vor allem, ich habe die ganze ja. Zeit auch noch geblinzelt. Oh Gott. Ich glaube, hier bin ich nicht gut versteckt mit dem Outfit. <lacht> <lacht> nicht gucken. Oh mein Gott, ich habe für die Map gewotet. Ich habe für gar keine Map gebaut Ich bleibe einfach hier stehen. Hier bin ich gut versteckt. Das sieht aus wie Kram, der hier stehen sollte. Aber er wird auf mich raufsteppen, oder? Oh shit. Er wird auf mich raufsteppen. Na, du bist ein Spielzeug Nein, ich bin ein Arctoy, Aber naja, solange er da beschäftigt Oh, er hat die Vase kaputt gemacht Oh Gott, der steppt so auf mich rauf Nein, Conny, du bist ein Spielzeug Ich bin tot Please, please, please, please Hiding in plain sight Der Typ ist viel zu aggressiv, wirklich Man sollte auch ein bisschen Aua! Ah, der ist einfach <lacht> auf mich raufgetreten Ja, was passiert halt Die Map ist doof, liegt nur an der Map ist was soll ich tun? Ja, ein gewinner vertragen tragen wie ich ja, das habe ich ja vor, aber das dauert. Bitte, bitte, bitte, bitte. Ich kann nichts dafür, Anton. Dieser Alien, der kann sich dein Gelaber nicht mehr an. Was für Gelaber? Sorry, Bro. Nein. Ich kann nichts dafür, Mann. Lauf nicht weg. Aber mein Bro hier, der kann sich dein Gelaber nicht mehr geben. <lacht> es geht hier nicht immer nur um ihn, ja? Aber er entscheidet, wo ich hingehe. Okay, wir gehen jetzt in. Ach, keine Ahnung, welche Map wir nehmen sollen. Ich bin für die Map. Die ist die beste von allen. Die in der Mitte. Oh nein, ich habe eine 31 Giant-Chance. Ich hoffe, ich werde nicht der Riese. Giant Dile Dusk, Dusk! Oh Mann! <lacht> ich war durch das Ding <lacht> durch! Ich bin durch! Das kannst du nicht machen, meine Leiche ist auf der anderen Seite rausgeploppt! Oh. Alter, ich hol so die Kills. Kann ich irgendwie spectaten? <lacht> Louis wird jetzt alles. Oh, LOL! Hä? Wow, wow, ich bin Was? auf der Map! Was? Ich bin out of map! <lacht> <lacht> ich bin auf der Map! Tja, damit hat Louis wohl nicht gerechnet. Oh, jetzt bin ich wieder drin. Oh, schade. Ich, ich dachte, du bist jetzt out of map und oh. weißt du, dieses Glas, ist nicht zum Werfen. Da Du hast ein in Mülleimer geworfen. Ich brauche Skittles. Wo sind meine Skittles? Ich bin wieder auch noch Map. Ich glaube, irgendwas funktioniert mit dem Spiel nicht ganz. Ich glaube, ich sterbe jetzt. 2% Giant Shop. Da fehlt aber noch. Naja, so Ja, es ist schwer, den Avatar zu bearbeiten, wenn man immer eine Stunde auf jeden Change warten muss. So ein Nachmacher-Outfit. Komm her. Weißt du, mein Noob ist im Gegensatz zu deinem Alien halt stark. Komm heran. Please! <lacht> bewegen sich die Beine so komisch? Als würde das also du laufen. <lacht> <lacht> <lacht> Ihr seid aber mit den Füßen festgebunden. Okay. Hm. Mousehole, Enter. Hä, hey, wo bin ich? Warum oh, bin ich hier? Ich bin hier gut versteckt. Lass mich da hoch. Hier bin ich gut versteckt. Hä, hey, was ist das? Der das glitscht hier. Ich meine, das ist ein gutes Versteck für mich, denke ich. Hier würde er mich nicht erwarten, oder? Please, please? Ja, ich erwarte dich da, aber. Du bist aber nicht der Riese. Du findest mich eh nicht. Wo bist du, hast Du, ha? hey, findest mich nicht. Oh, warte, was ist, wenn der Riese das Ding vor uh, meiner Nase wegnimmt? Ähm, nein, du... Nicht. Ist der Riese gerade... Also, ich dachte, der ist gestorben. <lacht> er wird das Ding vor unserer Nase wegnehmen <lacht> und uns dann damit zermatschen. Aber bis dahin haben wir Spaß. ich kann kein... Doch, ich kann Emotes machen. Gut. Hey, Riese! Hallo! Hier sind wir. Oh mein Gott, Anton, kann man auch selber... Äh, Emotes machen? Uh, leider nicht. Mist, sonst könnte man einen Vergraben-Emote machen. Dass man dann so unter die Erde. Oh, oh, oh, oh Also es gibt gab schon die ersten oh, oh. gemacht Emotes. Nein! Ich hab's fast ins Mausloch geschafft, du hast es reingeschafft, oder? Ja, natürlich. Schon lange. <lacht> Na, Opferino! Oh, du nennst da, mich Opferino! Drei Wins und du hast nur einen Win. Nein. Aber du hast recht, ich hatte Hilfe von meinem grünen Kollegen. Ich bin nämlich gelegt. <lacht> <lacht> Deswegen trägt er dich rum. Das ist den, ja. der neue Rollstuhl. No. Um, ich habe schon wieder die Map nicht gewotet. Schnell, schnell, schnell. Anziehen. Ja, okay. Mein Outfit ist vorbereitet, Louis. Oh. oh, was ist das hier? Da war eben was. Ich hätte hier irgendwo hingehen können. Ach, egal. Wir gehen einfach in das Bücherregal. <lacht> ich bin gestern. Ich bin nur ein Buch. Ich bin ein Buch. Keiner sieht mich. Du bist jetzt schon gestorben? <lacht> ja. Peinlich. Würde mir nie passieren. Guck Wie viele mal. Hast du? Der wird mich gar nicht sehen. Äh. Alle? Nein, nicht, nicht treten, nicht, treten, nicht. Ja, mir konnte nichts passieren, weil ich bin ein Buch. Was willst du tun? Oh nein, die steht in mir drin. Warum stehst du in mir drin? Geh da raus. Geh aus mir raus. Die hat sich einfach in mir versteckt. Wenn der Riese dumm gewesen wäre, dann... Oh Gott. Wenn der Riese nicht so dumm gewesen wäre, dann hätte er uns jetzt beide geholt. Und oh, du wärst schuld. Hä, äh, warum bin ich hier? Ich wurde zurück in die Map gespawnt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Und ich bin tot. <lacht> Ey, das ist so unfair. Ich hab's gerade ins Regal geschafft. Ich war gerade safe und dann werde ich einfach in die Mitte der Map gespawnt. <lacht> musst du gerade sagen Du kannst ja nicht mal <lacht> selber laufen Puh. Wie viele Wins hast du, huh? Alle <lacht> Ich hab alle Wins <lacht> Und du wirst dich nicht mit mir anlegen, wenn du meine neue Form gesehen hast Na los, Steve, schaffen wir das Ding aus den Augen <lacht> Weißt du was, Steve? Ich wette, er bezahlt dich nicht mal richtig Warum tust du das überhaupt? Ja, er würde dich auf dich hören, er ist taub Siehst du, er hat keine Ohren <lacht> Oh <lacht> <lacht> <lacht> Er <lacht> hat keine Ohren sehen. Er wird mich wieder sehr gut verstecken. Und vor allem verkleiden. Obwohl ich habe eine 48er Riesenchance. Und ich bin immer noch nicht der Riese. Es ist März. Ah, Mert. <lacht> oh Gott, was ist das für eine Map? Ich meine, easy. Ja, wo ist denn Ich habe keine Ahnung. Aber ich stehe hier einfach. Weil ich passe so gut in die Szene rein. Ich bin einfach nur eine Spielfigur der Riese ist nicht da. Und äh, da steht nicht nur ein Mert. Da steht auch 001. Ja, 001. Kann es sein, dass Mert verlassen hat? Nee, er hat nicht verlassen. Ich glaube, äh, er ist out of map. Was sagst du? Ja. Ja. Ah, das macht mich wütend. Ah. Na gut, dann haben wir Zeit, um, um uns zu verstecken. Auf ewig. Nein, das wird bestimmt weitergehen. Ah. Meinst du, es gibt hier ein super gutes Versteck für mich? Ah, oh, da hinten neben dem Bauklotz. Da will ich stehen. Bitte, reset you. Ja, Merd, resette dich einfach, damit es endlich losgehen kann. So. Warte. So bin ich gut versteckt. Ich sehe so aus, als ob ich hier hingehöre. Nicht so wie du mit deinem grünen Alien. Und du stichst überall heraus. Ja, und du wirst es dann niemals hochschaffen, weil du nicht so gelenkig bist wie ich. Und weil du nicht laufen kannst. Aber Merd will sich auch nicht resetten. Er hat einfach keine Lust auf dich immer hinter mir zu verstecken. Das sehe ich. Was tust du da, hä? Auf damit, hä? Hau auf damit. Los, die, Jetzt legt er mich sauber <lacht> <und> verprügelt, diese. <lacht> Wie willst du mich verdreschen? Wenn ich dich zerstampfen kann. Ach. Gut, da also ist nichts passiert. Ja, irgendwie nicht. Vergiss okay, so. es. Aber irgendwann werde ich dich zermalmen. Also, wenn Mert sich mal resetten würde, vielleicht. Aber irgendwie passiert nichts. Tja, meine Freunde, das war's und ciao. Ja, dann war's das wohl mit dem Video. Mert will sich nicht resetten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Abonniert auch gerne Dusk, Der macht jetzt wieder Videos auf seinem Kanal. Bis dann und ciao.